Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Und das stimmt. Hier geht es heute um Sauerteig, aber mit einer extra Zutat. Wie ihr den in einem Tag herstellen könnt. Darum geht es heute und es ist super einfach. 100 Gramm Mehl habe ich hier und gebe dazu 100 Gramm Hefewasser. Hefewasser ist selbst hergestellte Hefe. Super einfach, lecker, bekömmlich. Richtig tolle Sache und oben rechts unter dem i habe ich noch mal so eine hilfreiche Playlist. Wenn ihr wissen wollt, wie man die herstellt, wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwas unklar ist, dann einmal hier die Playlist anschauen. Ansonsten ab in die Kommentarabteilung und mir noch mal eben schreiben. Die beiden Zutaten vermenge ich jetzt ordentlich miteinander. Wenn ihr Vollkornmehl nehmt, kann es sein, dass ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr Hefewasser benötigt. Da dann nicht wundern. Das liegt einfach an dem Vollkornmehl So und ich vermenge das jetzt so, dass keine Klümpchen mehr entstehen und verstreiche das richtig schön. Wichtig generell bei der Sauerteigherstellung ist, dass ihr immer mit sauberen Gefäßen arbeitet. Das heißt, die am besten vorher nochmal heiß ausspülen, abkühlen lassen und dann könnt ihr loslegen. So, wenn ich das ordentlich verrührt habe, gebe ich den Deckel drauf und lasse das Ganze jetzt abgedeckt sechs Stunden stehen. So könnt ihr das sehen. Im Prinzip ist das jetzt eigentlich nur ein Vorteig, aber das kommt, ich verspreche es euch. Jetzt gebe ich hier wieder 100 Gramm Mehl hinzu und nochmal 100 Gramm selbst hergestellte Hefe. Bei dem Hefewasser, das müsst ihr vorher übrigens nicht bearbeiten. Nehmt das direkt aus dem Kühlschrank, direkt hinein. Das klappt wunderbar. So mache ich das immer. So, dann hier nochmal eben wieder vermengen übrigens zu dem Test, ob man ein Hefewasser direkt aus dem Kühlschrank verwenden kann, habe ich schon mal ein kleines Experiment gemacht. Das verlinke ich euch auch noch mal oben rechts. Dabei geht es um ganz leckere gedrehte Baguettes. Gerade in dieser Jahreszeit richtig lecker. So, auch hier wird das Ganze ordentlich verrührt. Und natürlich kann man jetzt sagen, na ja, Emma, das was du machst, ist im Prinzip ja nur ein Vorteil. Ja, das stimmt. Ich Mach jetzt erstmal nur einen Vorteig, aber daraus entwickelt sich tatsächlich ein richtig triebstarker Sauerteig, der auch richtig sauer wird. Also da bitte jetzt diejenigen, die da ein bisschen ungläubig sind, so war ich genauso, deswegen finde ich das sehr sympathisch, einfach ein bisschen Geduld haben, das klappt richtig einfach. Ich habe das sogar gehabt, dass ich mal so einen Vorteig zum Test für euch mal gemacht habe und der innerhalb eines Tages komplett versäuert ist. Also Jetzt lasse ich das noch mal stehen und zwar wieder bei 6 Stunden Zimmertemperatur und guck mal, der arbeitet richtig gut. Und wenn es jetzt gut läuft, wenn ihr dran schnuppert, dann kann es schon sein, dass er jetzt säuerlich riecht. So, ich nehme mal jetzt ein größeres Gefäß, das kleine wird mir ein bisschen zu knapp, sonst läuft das nachher über. Die Gefäße wurden, wie gesagt, vorher ordentlich heiß ausgespült. Das kann ich euch wirklich empfehlen, auch am besten das Gespür. Besteck, mit dem ihr arbeitet. Also in dem Fall den Löffel, den ich hier habe. Das kommt jetzt einmal hinzu. Das wird jetzt nochmal mit 100 Gramm Mehl und erneut 100 Gramm Hefewasser gefüttert. Und ihr könnt übrigens das Anstellgut, was ihr beim Hefewasser verwendet, auch pürieren, auch zur Not noch mit reinmachen. Ich gebe das in jedem Fall immer in mein Gebäck, denn zum einen kriegt man das gar nicht mit, zum anderen ist es richtig gesund, weil das ja nochmal so ein fermentiertes Anstellgut ist. Egal ob das Gemüse, Kräuter oder Obst ist, sehr gesund für euch. So, das Ganze wird wieder ordentlich verrührt. Und jetzt bin ich schon mal wirklich gespannt. Habt ihr den Turbo Sauerteig schon mal selber gemacht? Turbo Lievi Tomatra habe ich euch ja schon gezeigt. Verlinke ich euch auch noch mal oben rechts unter dem i, aber Turbo Sauerteig. Kennt ihr den? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare rein. Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Also ich weiß ja schon von ein, zwei, die das tatsächlich gemacht haben, bevor ich das überhaupt auf dem Kanal gezeigt habe. Deswegen bin ich schon sehr ja, gespannt, was ihr da so schreibt. So, der Sauerteig, der angehende, ist jetzt hier schon gut verrührt. Ich gucke nur noch mal immer nach, ob da nicht doch so kleine Mehlbeutel da sind, die sich da noch versteckt haben. Und wenn das soweit ist, streift den Löffel ab. Das ist nicht schlimm, die Hände sind ja vorher hoffentlich gewaschen. Deckel drauf und wieder bei Zimmertemperatur stehen lassen, dieses Mal aber für 12 Stunden. So, jetzt schauen wir mal, wie sieht das Ganze aus? Mm, ja, Schöne Bläschenentwicklung, wie bei einem Sauerteig. Ihr könntet ihn auch fester oder flüssiger führen, je nach eurem Geschmack. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Hier habt ihr jetzt noch ein paar Videos für euch. Und ich bin bald wieder zurück.